Hi, ich zeige euch, wie ihr Battlefield 4 noch schnell vor dem Release spielen könnt. Und das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist eine Hide.io VPN-Verbindung einzurichten. Entweder ihr nehmt einen kostenpflichtigen Premium-Account, wie ich es gemacht habe, oder ihr hofft, dass ihr bei einem Gratis-Service reinkommt. Auf jeden Fall, nachdem ihr die Zugangsdaten erhalten habt, geht ihr auf Netzwerk- und Freigabe-Center und richtet eine neue drahtlos also eine neue Verbindung ein mit dem Arbeitsplatz und gebt hier eure Hide also gebt hier sg.hide.io ein, geht auf weiter und gebt dann dort eure Benutzerdaten ein, die ihr per E-Mail zugeschickt bekommen habt. Danach startet ihr Origin, ups tut mir leid. danach startet ihr Origin und geht ins Origin, startet Battlefield, Psch, drückt auf spielen, damit kommt sie auf den Battlelog. Dort joint ihr irgendeinen Server, es ist egal was und kommt in einen Bildschirm, wo einfach die ganze Zeit nur der Ladescreen ist, das ist egal. Während das passiert, geht ihr wieder auf Netzwerk- und Freigabe-Center, Verbindung herstellen oder trennen und tschu, trennt die Verbindung zu eurem HIDO account Und das ist dann egal. Und dann geht ihr wieder auf den Server drauf. Und das Spiel funktioniert. Das war's. Ihr solltet Origin nicht schließen. Also, kostenpflichtigen kaufen oder spammen, bis die Finger wund sind. Viel Spaß euch!